Cashflow ist King. In diesem Video siehst du, wie wir zwei jungen, tollen Familien neuen Wohnraum geschaffen haben, eine Gemeinde von einem bösen Drogendealer befreit haben und am Ende mit diesem Mehrfamilienhaus noch einen grandiosen Cashflow erzeugen. All das in diesem Video. Let's get into it. Der Lucas Show. Auf meinem Kanal hier geht es rund um das Thema Immobilien und Investieren in den USA. Ich selbst lebe hier in dem Großraum Philadelphia an der Ostküste der USA und investiere hier auch in verschiedene Projekte, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Anhand eines Mehrfamilienhauses unter dem Projektnamen Bloody Mary kannst du miterleben und auch direkt nachvollziehen, wie so eine Immobilienakquise und so eine Renovierung hier ablaufen kann. Ehrlich gesagt, die meisten Immobiliendeals und auch deren Verwaltung, das ist stinklangweilig. Aber in diesem Haus Bloody Mary, der Name hat es einfach getroffen, da gab es wirklich alles. Polizeieinsatz. Wir hatten Urkundenfälschung und Betrug vom Verkäufer und seiner Maklerin. Wir hatten einen drogenabhängigen und drogendealenden Mieter, der gerichtlich geräumt werden musste. Und am Ende hatten wir auch noch Renovierungsarbeiten. Also dieses Haus hat wirklich alles gehabt, jede Box gecheckt. Die komplette Bloody Mary Saga, die kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Ich habe dir alle Folgen zu dem Thema Bloody Mary als einzelne Playlist Zusammengestellt, den Link findest du jetzt hier oben, aber auch in der Beschreibung unter dem Video. Da kannst du dir mal alle Bloody Mary Folgen nacheinander anschauen, viel Spaß damit. Das Haus ist nun komplett renoviert und erfolgreich an zwei junge Familien vermietet worden. Ob sich der Aufwand mit diesem Haus, die Kosten und diese ganzen, der ganze Ärger mit Spoonie, diesem Mietnomaden, ob sich das jetzt am Ende gelohnt hat, das erfährst du ganz am Ende dieses Videos. Da zeige ich dir nämlich, wie viel Taschengeld so eine Investition abwerfen kann. Da kommen wir schon zum nächsten Thema, dem Aufwand. Da kann man nämlich sagen, der Zeitaufwand und der Kostenaufwand für dieses Haus waren enorm. Kommen wir zum Zeitaufwand. Also vom Kauf über die ersten wichtigsten Renovierungsarbeiten bis hin zur Eviction, also der Zwangsräumung vom Spoonie, diesen Mietnomaden, bis hin zur erfolgreichen Neuvermietung vergingen so circa sechs Monate. In diesen sechs Monaten hat dieses Haus wirklich nur Zeit und Nerven gekostet. Da sind wir auch schon bei den Kostenaufwendungen. Also das Haus hat einen Kaufpreis von 196.000 Dollar. Und die gesamten Kosten, das heißt die Renovierungsarbeiten, Gerichtskosten zur Zwangsräumung von Spoonie und so weiter, also das Gesamtpaket, waren ca. 44.000 Dollar. Was gibt es für 44.000 Dollar? Die großen Positionen auf dieser Rechnung waren die Entrümpelung. Also die Jungs mussten mehrmals mit dem Container kommen, der alte Teppich musste raus, Spoonie hat jede Menge Möbel dagelassen, im Keller war eine Menge Schrott. Das musste alles raus. Hinten war eine Menge Schrott auf dem Platz hinter dem Haus. Das siehst du nachher noch. War eine Menge Schrott. Das musste weg. Also Containerarbeiten, Entrümpelungsarbeiten. Ein neues Dach musste gemacht werden, weil das alte Dach wurde nie gepflegt. Gewartet. Es ja, hat halt reingeregnet. Das muss gemacht werden. Dann gab es dann noch so auf dem Kamin so Cappings drauf, dass es auch da nicht reinregnet. Also das komplette Dach musste gemacht werden. Zwei neue Wasserheizer. Ja, durch Zufall sind spontan über Nacht beide Wasserheizer kaputt gegangen. Sowas passiert nicht, aber das war in der Zeit, als Spoonie noch da drinnen wohnte. Frag nicht warum, zwei neue Wasserheizer mussten her. Zwei neue, komplett neue HVAC-Systeme, also HVAC steht für Heating, Ventilation und Air Conditioning, also Heizung und Kühlung für beide Apartments mussten komplett erneuert werden. Jede Menge Rohr- und Abwasserarbeiten mussten gemacht werden. Es gab alte Rohre, die waren falsch verlegt, schlecht verlegt, gerostet, was auch immer. Das musste komplett gemacht werden. Neuer Teppich, der Teppich. Vom Spoonies Wohnung, der ging überhaupt nicht mehr, im Treppenhaus auch nicht. Da waren Hundehaare drin, alles. Das waren Jahrzehnte von Schmutz. Eine neue Küche, Spoonies Küche, mh, da oben, was er da gekocht hat, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, die ganze Küche musste raus, musste neu gemacht werden. Wir hatten auch noch die kompletten Malerarbeiten fürs Haus. Also, er hat in seine Wohnung geraucht. Zum Glück nur Zigarette oder was auch immer. Auf jeden Fall musste das alles neu geprimed, also grundiert werden, geschliffen werden und so weiter und so fort. Das heißt, die ganze Wohnung, das ganze Haus und die ganze Wohnung unten mussten beide neu gestrichen werden. Und hinzu kommt auch noch jede Menge Kleinkram. Elektrik hier, Kabel da, Steckdose dort und so ein Krams. Alles in allem für dieses Haus die gesamten Renovierungsarbeiten plus natürlich die Gerichtskosten 44.000 Kommen wir zum Hausdurchgang. Jetzt habe ich lange genug über das Haus geredet. Schauen wir es uns an. Halt, bevor wir jetzt reingehen, noch eine bitte. Lass mir ein Like da, wenn dir meine Themen gefallen und ein Abo, falls du das bisher vergessen hast. Das kostet dich gar nichts und hilft meinem Kanal. Danke dir. Mary. Das sind zwei Apartments. Fangen wir am Keller an. Was ist passiert? Was man hier schon sehr gut sehen kann. Der Teppich hier ist komplett neu, Treppenhaus, neuer Teppich. Alles neu. Was haben wir noch? Zwei neue Gas Wasserheizer. Nägelnagel neu. Die sind beide per Zufall zeitgleich ausgefallen als hier noch dieser. Squatter, Hausbesetzer, Mietnomade, You name it, als der noch hier drin gewohnt hat, sind zufällig beide zeitgleich ausgefallen. Dann gab es noch eine gravierende Änderung, die wir hier gemacht haben. Wie du hier siehst, haben wir hier einen Gasboiler. Also das sind so Radiatorheizungen. Die Paneele können wir uns oben gleich nochmal anschauen. Beide Wohnungen hatten praktisch denselben Heizer. Die untere Wohnung hatte hier eine alte... Ja, Heat Pump, also eine Wärmepumpe stehen für die Klimaanlage, eigentlich nur für die Kühlung im Sommer. Und für den Winter waren diese Baseboards, äh, Heather, Gasheizer hier für die untere Zone. Das heißt, wir haben das ausgetauscht, wir haben einen dieser Heizer gestrappt, also ausgebaut und äh, verkauft sozusagen. Und dafür hier eine größere Einheit eingebaut, so dass wir nur noch ein Heizsystem haben. Auch das Ding läuft mit Gas. Ist jetzt nicht fancy. Also hier haben wir eine Kondensatpumpe. Dann haben wir hier noch äh, Zuluft, Abluft und Kondensatwasser, Heizmittel, Kühlmittel. Alles da und hier oben die Ducks, also die Ventilationsschächte waren schon da. Und die sind auch ausreichend und das funktioniert auch für diese neue Anlage. Die ist ein bisschen zu groß für das kleine Haus, aber kühlt es runter im Nu. Dann haben wir hier Waschmaschinen, Trockner, für jedes Apartment ein Set. Das ist Ganz praktisch hier hinten ist jetzt auch mal alles sauber. Also, das war hier echt krass verdreckt. Da waren die Jungs zweimal da mit Container drum und dran. Dann haben wir hier den äh, Storage Bereich, also eine Abstellkammer für jedes Apartment. 1 Und hier siehst du auch eine Neuerung bzw. ein Feature, was es die Verwaltung recht einfach macht. Und zwar haben wir hier getrennte Wasserkreisläufe, also zwei Wasseruhren. Jedes Apartment hat. Ein eigenes Zuwasser, also eine eigene Wasserrechnung, eigene Gasrechnung und eigene Stromrechnung. Hervorragend. Also, das heißt, keine Fixkosten für den Eigentümer. Und dann haben wir hier sozusagen diesen, ich habe es immer Mörderraum genannt, also irgendeiner wollte, dass hier unten in diesem Zimmer jemand nicht rein oder rauskommt, je nachdem, wie man es nimmt. Da hinten ist noch Sidemaker, kann man sich mal anschauen. Da haben wir hier hervorragend Teppich, jetzt nicht mein Fall, aber viele Leute wollen das. Auch hier haben wir noch diese Baseboard Heats, die funktionieren aber nicht mehr, weil wir jetzt hier natürlich warme und kalte Luft kriegen. Ja genau, also das hier oben ist faktisch ein Schlafzimmer. Die Stadt betrachtet das auch als Schlafzimmer. Interessanterweise, wir haben es abgenommen bekommen, also das ist ein drei Schlafzimmer Apartment. Ein Panel fürs Haus, ein Panel für den ersten und ein Panel für den zweiten Stock. Also auch neu gemacht. Da war auch Rost drin, aber das ist vom Verkäufer noch gemacht worden. Das mussten wir nicht machen. Deswegen ist der Deal einfach gut. So, dann haben wir hier unten noch ein Badezimmer. Hier hatten wir so eine Art Schimmelbefall. Das sah vorher schlimmer aus. Dann haben wir hier noch so eine Deckenlampe, das war ein Problem von der Stadt, weil hier war auch ein Ventilator drin und dieser Ventilator hat nirgendwo hin ventiliert, also da kam wohl auch der Schimmel her, beziehungsweise es war ein Wasserdeck, glaube ich. Auf jeden Fall war die Auflage der Stadt, hier muss eine Abluft geschaffen werden, damit auch dieser sagenhafte Ventilator auch irgendwo hin ventiliert, das haben wir dann auch gemacht. Da gibt es so also eine nennt sich Flexpipe, die kommt hier oben raus und geht hier einfach mit in die Trocknerabluft rein. Fertig ist dann hochfunktionell dran getüttelt, aber vollkommen egal. Ja, was haben wir hinten noch? Eigentlich nichts Gravierendes. Also hier noch eine Werkbank. Hier wir eine Menge Werkzeug rumgelegen. Hier haben wir noch einen Eingang und einen Ausgang, je nachdem. Da ist mein Hausmeister-Truck. Hier hinten musste man auch eine Menge Müll wegräumen, der Garten, die Grünanlage hinten sie wieder aufgeräumt aus, bisschen gepflegt. Hier war auch eine Menge Müll, also das war kranklos, was hier alles umlag. Das ist die neue Kondensate, äh, die, die neue äh, Klimaanlageeinheit. Genau, da haben wir hier ein bisschen, eigentlich mussten wir hier nichts machen, wir hatten überlegt zu streichen, mussten wir nicht. Was du jetzt oben siehst, genau da in der Mitte, also praktisch da. Das ist die neue Minisplit Anlage. Dafür haben wir zwei Units, eine für mit zwei Anlagen von innen und eine mit einer. Das siehst du hier an der Seite. Und da ist die Klimaanlage für das obere Apartment jetzt sozusagen fest verbaut. Gehen wir hier wieder rein. Genau, hier hat man ein paar Wasserprobleme. Das haben wir mit äh, Zement an der Seite vom Haus eigentlich ganz gut lösen können. Dass da quasi so ein Burm, also äh, einen kleinen Hügel gibt, dass das Wasser abfließt. Die Elektrik, die ist immer noch überragend, aber sei es drum, vollkommen egal. Ja, also das findet recht guten Zuspruch hier unten auch mit diesem extra Zimmer. Also das ist ganz interessant. Dann gehen wir mal hoch durch die Apartments. Also hier der neue Teppich. Komplett fürs ganze Haus, zumindest im Treppenhaus und oben. Da haben wir jetzt ein bisschen älteren Holzfußboden, aber uns ist eigentlich egal. Der sieht wunderschön aus, der wurde nur ein bisschen aufpoliert. Diesmal nicht mit einer Maschine, sondern wirklich nur mit Kunstmitteln. Und das sind diese Baseboard Radiators, die ich meinte. Also das sind diese Heizungen, die alte Heizungsanlage, die ist hier unten nicht mehr verbunden, die ist gekappt. Aber die haben wir jetzt hier nicht rausgemacht, weil, muss nicht sein, der hat die Trockenwände nochmal neu machen müssen, streichen, alles drum und dran. Ja, diesen hochwertigen Kronleuchter gibt es natürlich dazu, der wird mitvermietet. Einfache Küche, da haben wir jetzt einfach wirklich nur die Cabinets gestrichen. Und die Jungs haben hier oben ein bisschen gepusht. Das war das Fliesenmuster vorher. Sei es drum. Wir haben eine Mikrowelle, wir haben den Geschirrspüler. Wir haben sogar einen InSinkErator hier. Also da kannst du deine Chicken Wings reinwerfen und die kommen als macha gerührt unten wieder raus. Klingt ein bisschen gefährlicher als es ist. Ja, Gas oben funktioniert auch, alles noch funktionstüchtig. Einfach gehaltener Kühlschrank. Und dann haben wir hier oben die zwei anderen Schlafzimmer. Also hier ist jetzt ein Schlafzimmer. Das hat einen hervorragenden Einbauschrank. Also gleich mit Schreibtisch, allem drum und dran. Also das irgendwie mögen das die Leute. Das ist ganz witzig. Also das war schon drin. Da haben wir jetzt nicht viel machen müssen. Äh, ja, bleibt auch so. Ähm, genau, Ventilator, Fußboden, Holz, also das ist eigentlich ganz schön gemacht. Und das ist das zweite, bzw. dritte Schlafzimmer wenn man das unten gleich mitzählt. Von hier aus kommt man auch raus. Auf dem Balkon direkt Gartenzugang. Und natürlich auch mit Kleiderschrank. Das Badezimmer. Sehr einfach gehalten. Die Fliesen sind mal, aber das war vorher schon so. Die Badewanne die hat lässt Farbe zum Wiederknien. Da musste eigentlich jetzt nicht viel gemacht werden, nur ein bisschen sauber gemacht werden. Dann geht es ein bisschen schrott. Hier haben wir neue Armaturen. Das ist auch mal Qualität, leicht zu. Gehen wir mal nach oben und schauen uns das andere Apartment an, also das Apartment 2. Also hier nochmal mal den Teppich, also das war richtig ekelhaft, diesen Teppich zu entfernen. Das hat gestunken die Hexe, also der vorgehende Mieter-Hausbesetzer. Der hat hier lange drin geraucht und gelebt und gehaust und der Teppich sah entsprechend aus, also der hat er wirklich runter gewohnt. Dann haben wir hier das Apartment 2. Hier haben wir noch die Baseboard Heats, die sind sogar noch intakt. Der Floorplan ist eigentlich derselbe, die Aussicht ist ein bisschen besser, Ja, haben wir Schienen, da drüben ist ein Pool, also eine, so ein Freibad, das nennt sich hier Swim Club. Da haben wir eine neue Küche und hier oben ist diese eine Mini-Split-Einheit, da kommt noch Farbe drüber. Dann haben wir hier die neue Küche, der Ofen, also der Stove, der fehlt noch. Der kommt wieder, der war kaputt, den sie geliefert hatten. Die Küche, die hat eine Transformation hinter sich, das ist sagenhaft. Also das sieht richtig gut aus. Da kam richtig was raus. Schön. Also hier neue Quartz. Arbeitsplatte. Geschirrspüler. und Cabinets, also diese Küchenschränke, das ist wirklich Baumarkt. Also das ist nicht irgendwie... Das ist super fancy shit, sondern das ist wirklich Baumarkt. Dann haben wir hier noch Mikrowellen mit Licht. Zumindest von unten. Also da kommt dann der Erd drunter. Der Fußboden, wie gesagt, der musste neu, das ging nicht. Da kam noch Schallschutz unten drunter, das ist die bessere Variante. In anderen Mehrfamilienhäusern haben wir das so, dass wir da mit LVP, also mit Luxury, Luxury Vinyl Planks gearbeitet haben, aber die Erfahrung sagt, dass Mietparteien, die übereinander wohnen, da ist Teppich einfach die bessere Wahl. Da gibt es weniger Diskussion, weniger Lautstärke und weniger Beschwerden. Das ist einfach mal leiser. Hier gibt es so eine Trittschalte zwischen, so eine Gummischicht oder was. Und der Teppich oben drüber. Also wie gesagt, vom Layout hier dasselbe. Da ist die andere Mini-Split. Also jedes Apartment hat eine Mini-Split. Und die Dinge, die sind ja echt fantastisch. Also eine normale Klimaanlage, die hört irgendwie auf, wenn so 10, 15 Grad Unterschied sind zwischen draußen und drinnen. Da macht die nichts mehr. Aber die Mini-Splits. Die interessiert das nicht. Die kühlen einfach weiter, völlig schmerzfrei. Das was eingestellt wird, das kühlen die runter. Und hocheffizient, also Energiesparen vom Feinsten. Der Grund, warum wir uns für die Dinger entschieden haben, ist ganz einfach: Diese Window Units, die hier äh, sehr verbreitet sind, die sind einfach kurzlebig, laut, uneffizient und die Mieter zerrammeln da meistens die Fenster. Sie bohren dann die Löcher rein, bauen sie aus, bauen sie ein, wie sie lustig sind. Und da gibt es immer Diskussionen und bei dem Ding, das ist das erste Mal, dass wir das ausprobieren, gibt es keine Diskussion, so die Hoffnung. Dann hatten wir hier oben noch eine Herausforderung mit diesem Badezimmer. Und da oben war schön schimmer überall. Dieser Fan, Deckenfan wurde ausgetauscht. Der ist auch hingelesen. Die Fliesen sind geglazed, also wirklich überstrichen, und die Farbe waren integriert, die, die hatte auch so eine Farbe zum Niederknie und die ist auch neu gestrichen. Hervorragend. Wir hätten das Ganze gleich auf. Wir haben hier auch äh, einmal neue Armaturen, die sind noch nicht geputzt. Aber es ist ein sehr einfaches ja, Layout, sehr einfaches Bar. Und die Nachfrage nach solchen Wohnungen ist aktuell der Wahnsinn. Also wir haben, glaube ich, 20, 25 Bewerbungen. Wirkliche Bewerbungen mit Hintergrundüberprüfung, allem drum Und eine Nachfrage, die ist sagenhaft. Also Ist im Endeffekt recht gut geworden. Kaufpreis 196.000. Reingesteckt sind jetzt ca. 40.000 bis 50.000. Und der aktuelle Wert bei Zillow. Zumindest, zumindest dieser Zestimate bei Zillow. Der sagt zwar nicht viel aus oder man kann nicht viel auf den geben, aber gibt einen Indikator. Der sagt doch schon mal aus, dass das eine richtige Anlage hier ist. Cool. Kommen wir zu den Zahlen. Beide Wohnungen wurden umgehend nach der Renovierung innerhalb weniger Tage vermietet, erfolgreich vermietet. Du kennst den Kaufpreis von diesem Haus, 196.000 Dollar, und du kennst auch schon die Renovierungskosten von 44.000 Dollar. Aber jetzt schauen wir uns mal die Einnahmenseite an und ob das ein Renditeobjekt ist. Und hier siehst du jetzt die Zahlen. Also der Kaufpreis, wie gesagt, 196.000. Dann ist das Ganze eine Bankfinanzierung mit 25% Eigenkapital, auf 25 Jahre und zu 4,10% finanziert. Closing-Costs 3,3%, äh, also 6.500. Und hier sind die Reparaturkosten von 44.000, einfach mal einkalkuliert. Steuern, die sind ein bisschen höher, aber nicht allzu hoch, 5.505 die Versicherung mit 850, die Hausverwaltungsfee und die Maintenance-Fee sind in diesem Fall nur 10% und 150 Dollar verlangt die Gemeinde jedes Jahr dafür, dass sie hinkommt und inspiziert. Alle anderen Kosten, wie zum Beispiel Wasser, Elektro, Gas, ist alles getrennt, geht direkt auf die Mieter. Das heißt, die Eigentümer haben damit nichts zu tun. Diese Fixkosten gibt es in diesem Haus nicht. Die Einnahmenseite, hier haben wir beide Apartments vermietet, 1400 gibt es für das obere Apartment und 1450 für das untere, weil das nicht so doll renoviert ist und noch ein extra Schlafzimmer und Badezimmer hat. Rechnen wir mit einem Leerstand von 5%, das ist aber in dem Fall eh weniger, weil der Leerstand war faktisch nicht da, also das Haus war renoviert, auf dem Markt weg. Ja, das Multiple, also der Faktor für dieses Objekt ist 7, die Proton-Mietrendite ist 14% und Cash on Cash ist 5%. Wenn wir jetzt noch den Prinzip mit einrechnen, das heißt, das Equity im Haus kann man direkt mit einrechnen, weil es gibt keine Vorfälligkeitsentschädigung. Wenn Sie jetzt die Investorengruppe hier entscheidet, das Haus zu verkaufen, könnten Sie das jederzeit tun. Keine Vorfälligkeitsentschädigung. Und jeder Monat, der einbezahlt und getilgt wurde, ist Equity. Und deswegen kann man das mitrechnen, das heißt 13%. Was heißt das jeden Monat? Jeden Monat heißt das hier aktuell mit einer Bankfinanzierung, da gibt es 811 Dollar Taschengeld. Gar nicht so schlecht, oder? Natürlich findest du den Link zu den Zahlen auch in der Beschreibung unter dem Video. Da kannst du dir alle Zahlen nochmal als Excel runterladen und selber nachrechnen. Ach und wenn du schon da unten bist, den Like nicht vergessen. Als Fazit im Nachhinein muss ich sagen, war die Aktion mit diesem Spoonie, ja, die war schon blauäugig, da sind wir sehr blauäugig rangegangen und äh, das wird bei neuen Objekten auch geändert. Nichtsdestotrotz, die Gemeinde freut sich, da sind jetzt zwei neue Familien eingezogen, da ist Wohnraum geschaffen, toller Wohnraum, die Gegend stimmt, ist aufgewertet, da finden immer Grillfeste statt, ähm, die Nachbarschaft freut sich, ja und wir als Investoren, hey, das Taschengeld ist gar nicht schlecht, oder? Der Cashflow von diesem Objekt stimmt. Also als Ebayer würde ich sagen, gerne wieder. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.